Hi, ich glaube ich habe euch eine Erklärung zu schulden, wie soll ich anfangen? Ach du Elefant, jetzt fängt er schon an Stege und Taddel zu faken. Ich habe in letzter Zeit oft auf meinen Kanal geschaut, um ehrlich zu sein, wirklich sehr oft. Aber wirklich erfreut war ich nicht über das, was ich nach ein bis zwei Blicken sehen konnte. Und das sind schlicht und ergreifend die Zahlen. Und damit meine ich nicht mal die Aufrufe, die Abonnenten oder die Likes auf meine Videos. Deswegen hat das hier alles doch nichts mit einer Zahlenkrankheit oder irgendwas ähnlichem zu tun. Naja, zurück zum Thema. Ehrlich gesagt geht es um was komplett anderes. Und zwar um die Uploadzeiten. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, von was für einem Bullshit ich hier talke. Um ehrlich zu sein, nicht wirklich. Ach komm, sei leise Julian. Naja. Auf jeden Fall finde ich, dass das, was da die letzten Jahre auf meinem Kanal geschehen ist, einfach nicht richtig war. Es ist ganz einfach erklärt. Und zwar habe ich immer sehr unregelmäßig Videos gemacht. Wenn ich einen Uploadplan erstellt habe, war dieser nach spätestens ein oder zwei Wochen wieder in Vergessenheit geraten. Generell, wenn ich Videos gemacht habe, ging das immer nur für einen kurzen Zeitraum. So nach Drei, allerspätestens vier Wochen wurde ich wirklich immer wieder inaktiv und habe die Dinge vor mir hergeschoben. Das heißt, es kamen mal so vier bis fünf Videos und dann für ein oder zwei Monate gar nichts. Es sei denn, ich war in Projekten wie Fight, dann ging das mal zum Glück ein bisschen aktiver. Ich habe in letzter Zeit wirklich sehr viel darüber nachgedacht und ich habe mir meist abends im Bett die Frage gestellt, wie das immer und immer wieder passiert wieso jedes Mal die Motivation einfach vom einen zum anderen Tag verschwindet und dadurch jedes Mal inaktiv werde. Und um ehrlich zu sein, bin ich mir dann nach sehr, sehr langer Überlegung immer noch nicht sicher. Einerseits schwebt in mir wieder der Gedanke, dass ich schlicht und ergreifend einfach nicht für YouTube geschaffen bin bzw. generell Hobbys nicht lange halten kann. Andererseits schlage ich mir diesen Gedanken immer und immer wieder aus dem Kopf, weil dann doch wieder der Gedanke kommt, was ich alles erreicht habe und einfach nicht aufgeben will. Ich habe mir eine kleine, aber auch sweet Community aufgebaut, die immer hinter mir steht, jedes Video schaut und in Streams auch so gut wie immer vertreten ist. Ich habe neue Leute kennengelernt, die mich auf meinem Weg entweder über Jahre hinweg oder einfach generell unterstützt haben. Darunter zählen definitiv Leute wie Squiddo, Ferro, Bumi, Fox, Mitsuri, Sabatira oder auch Figi. Und irgendwie motiviert durch dieser Gedanke dann doch wieder das Aufnahmeprogramm anzuschmeißen und den Scheiß zu schneiden. Trotzdem bekomme ich das, so blödes auch klingt, einfach nicht hin. Denn immer wenn ich mit dem Gedanken spiele, dass ein neues Video oder ein neuer Stream ja eigentlich ganz nice wäre, denke ich mir in der anderen Sekunde dann aber wieder dass ich das einfach morgen oder so mache oder einfach verschiebe. Und das ist der größte Bullshit, den ich jemals gehört habe. To be honest, ich setze mich danach nie wirklich ran und mache eigenständig Videos oder Stream. Warum? Well, das weiß ich selbst nicht. Es ist trotzdem jedes verdammte Mal einfach so und das ja nicht nur zum jetzigen Zeitpunkt. Nein, so geht das schon meine ganze YouTube-Karriere. Wie schon oft genug erwähnt, vielleicht bin ich einfach nicht für YouTube geschaffen. Aber jetzt kommen wir glaube ich zum interessantesten Part des Videos. Ich will hier keine sinnlosen Ankündigungen machen, die ich eh nicht anhalten werde, deswegen putte ich hier mal ein kleines No-Announcement rein. Aber ich möchte was versuchen. Eine Art kleines Experiment, das mir so gut es geht zeigen soll, ob YouTube doch das eine einzig wahre für mich ist und ob ich doch YouTube machen kann. Der Plan ist eigentlich ganz simpel. Ich werde versuchen Stream und Video abwechselnd zu bringen. Zwei Streams und eventuell zwei Videos die Woche. Vielleicht wird es auch nur eins, weiß ich nicht. Das kann mir einfach zeigen, ob ich es schaffe einen Plan einzuhalten. Dieses ich bringe ein Video wenn ich Bock habe aka nie weil ich zu faul bin ist wie ihr schon gemerkt habt nicht das einzig wahre. Viel besser ist es doch, aktiv Content auf dieser Plattform zu bringen und euch öfter zu unterhalten. Das ist der Grund, warum ich überhaupt mit YouTube gestartet habe und damit soll es jetzt weitergehen. Das Problem ist nur, dass ich mir noch nicht wirklich sicher bin, wann ich dieses Experiment starten werde. Es kann vielleicht direkt morgen starten oder doch noch ein bis zwei Monate dauern. Ich weiß es noch nicht. Ich werde euch da höchstwahrscheinlich auf Social Media, sprich Twitter, Instagram, oder auch auf meinem Community Discord Server stets auf dem Laufenden halten, wenn es Informationen zu diesem Experiment gibt. Deswegen folgt mir auf Twitter und Instagram und joint meinem Discord, um wirklich nichts mehr zu verpassen. Links sind wie eigentlich immer in der Videobeschreibung. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin wirklich mega excited zu sehen, wie dieses Experiment ausgeht. Aber ich kann euch eins schon mal verraten. Wenn dieses positiv ausgeht, dann wird dieser Video bzw. Streamplan bestehen bleiben und dann werde ich weiterhin zeigen, was ich YouTube technisch drauf habe. Falls es negativ ausgeht, kann ich glaube ich ein für alle mal sagen, dass YouTube einfach nicht das richtige ist. Naja, eher gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht ändert sich das alles über die Jahre ja, so hart es auch klingt. Wundert euch wirklich nicht, wenn mein Kanal, falls es schlecht ausgeht, bald für eine unbestimmte Zeit stillgelegt wird. Ich will hier einfach eine finale Entscheidung machen und mich nicht jedes Mal aufs Neue mit Announcements einkerkern, die ich eh nicht einhalten werde. Deswegen hoffe ich, dass ihr mich auf diesem Weg begleitet, noch mehr denn je, denn vielleicht wird es das letzte Mal sein.